Ja, hey, willkommen. Mein Name ist die P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ja, in der letzten Folge haben wir Besuch aus der Zukunft bekommen von einem jungen Mann namens Trunks, welcher behauptet, der Sohn von Vegeta und Bulma zu sein. Und ja, wir ähm, sind jetzt wieder ein bisschen ja mit Nebenquests beschäftigt und ich habe mir mal gedacht, wie man rechts vielleicht sehen kann, ich mache das mal kurz auf ich brauchte ja nur noch zwei Sachen. Das Silbererz das hatte ich ja schon vorher und ja, bei den Totenkopf Roboter Zahnrad, da bin ich einfach nur, weiß nicht. Da war eine Markierung auf der Karte irgendwo. Ich glaube, das war, sieht man ja gar nicht. Blö. ja das war irgendwo da na. Wo der Leuchtturm war in der Nähe oder war vorher ja, ja, eine Höhle, da ist man in die Höhle reingegangen, da kam kleine Katz da kam so diese Roboter, gegen die ich sonst schon tausendmal gekämpft habe. Und ja, die habe ich platt gemacht. Und ja, dann habe ich das bekommen. Und dann sieht, das habe ich gefunden, indem ich ein paar Steine kaputt gemacht habe. Und auch auf der Karte markiert. Und ja, weiß nicht, das war voll einfach. Äh, Sangoku war voll irgendwie, als der aufgehoben hat, so, boah, das war voll aufwendig. Wo ich einfach nur ein Stein kaputt gemacht haben und danach so ein Ding aufgehoben habe. Also ja, meine schwer. Also ja, hier, wir haben alles erledigt. Dr. Briefs haben sie wissenschaftszeugs und jetzt wissenschaft jetzt kann ich etwas besonders tolles fertig machen oh, was war eine maschine zu bauen als war eine es wird eine super musikmaschine M musikmaschine in der tat ich habe sie so entworfen dass sie dreidimensionale musik spielt und dazu tanzt ich hatte ein paar schwierigkeiten mit den rhythmus synchronisierung aber mit dieser materiellen kann ich endlich okay okay alles klar Oh, sicher, ich hätte so gekauft, du willst was cooleres bauen, zum Beispiel ein Fahrzeug hat. Das wäre zu einfach gewesen. Ich dass hier meine kreative Muskeln spielen, sozusagen? Oh, alles klar, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ja, jedenfalls bin ich dir äh, dank meinen Schritt ein näher an mein Ziel. Vielen Dank. <lacht> Obwohl, Fahrzeuge kann man nicht irgendwie Fahrzeuge bauen nur so. Die nicht irgendwie mal hier gesagt, so wenn ich Materialien habe, ich suche schon immer so nach Shops irgendwie irgendwas bauen kann, aber ich habe bis jetzt nichts gefunden. So und ja, wir haben natürlich den seinen Abzeichen bekommen. Okay, warum ist jetzt der Bildschirm einmal kurz schwarz gewesen? Ja, da, ich dachte, jetzt kommt direkt noch eine Katze also so. dann gehen wir als nächstes zu Meister keines Planet. Ich habe nämlich auch die kosmische Bananen gefunden. Keine Ahnung, die waren in diesem Sumpf, da wo wir mit Piccolo gegen ihren Schuh gekämpft haben. Da waren überall so ein paar Bananen verteilt. Ich weiß gar nicht, wie viel ich sagen musste, aber eine Menge. Ich glaube so zehn Stück und so. Und ja, die habe ich natürlich auch alle äh, eingesammelt auf Screen und Boom. War auch keine Cutscene oder irgendwie sowas. Also ja, Ich bin zurück. Ich habe die kosmischen Bananen dabei. Oh, gut gemacht. Und zeigt mal her. Hey, warte, bist du wie kosmischen wir sind alle so Matsch? Ach so, wie konnte das passieren? Oh nein, Dinge von der Erde äh, vertragen die Schwerkraft hier nicht. Äh, aber Babels hat sie schon einmal verspeist, oder? Warum ist das jetzt passiert? Die von der Erde hat er noch nie gegessen. Diese Frucht wurde vor 10.000 von Jahren auf die Erde gebracht. Als du zum ersten Mal hier ankamst, hattest du auch Probleme, weil du nur die Schwerkraft der Erde kannst. So wie du müssen diese Bananen also an die Schwerkraft der Erde angepasst werden. Aber soll ich baue dann mit Früchten von der Erde füttern. Ich habe ihm doch versprochen. Da fragst du den Falschen. Hm. Vielleicht wohl mal bei der Rat. Tschüss. Was? Okay. Ich stelle mir immer diesen Plop-Sound vor, den irgendwo Zelda Bridge mal vorkommt. war, wenn Son Goku sich teilte, Oh, du bist zurück, Was kann ich diesmal für dich tun. Ja, es gibt da etwas. Verstehe nun, wenn sie zermatt werden, dann macht doch einfach Saft daraus. Der Geschmack verändert sich ja nicht. Oh ja, das ist eine schlaue Idee. Du bist doch schlau, Bäumer. Ich habe jede Menge Behälter, die das zehnfach der Schwerkraft aushalten. Bring mal eine einige Bananen, dann breite ich den Saft zu. Danke, Bäumer. Ich bringe dir gleich welche ich muss die schon wieder einsammeln okay okay, okay. okay. Ja. tschüss ja genau so ist und irgendwie kommt es halt irgendwie völlig klar auf diese fähigkeit Kannst du mal aufhören, mitten aus der Realität einfach so zu verschwinden, Meister Kao. Ich habe die mal aber ich musste sie erst zu Saft verarbeiten. Oh, raffiniert von dir. Ja, von mir. Eigentlich war es wohl Pulmas die Sorry, abgeschossen ich Kann mal gegen voll durch so ein Goku durch. Gut. Für den Affen war eigentlich von Meister Kao schon dingens Kriegen wir jetzt von beiden? Ich glaube, den... ah, nee, der ist ja irgendwie der Anführer für eine. Community Bubbles hat den Saft bis zum letzten Tropfen getrunken. Was oh, oh, ah, ah. Hey, raffiniert Gold? Alten wie, was ist das? Bubbles ist das für mich? Oh, das ist Bubbles Lieblingsgegenstand ich will dir wohl zeigen, wie dankbar er ist? Ach so, ist das vielen Dank, Bubbles. Ja, ich bin dann wieder weg. Warte, wie Was gibt's es? Maske stimmt, was mich wo ist der versprochene Wo ist das versprochene Fertiggericht? Oh, das habe ich ganz vergessen. Ich bringe es beim nächsten Mal mit. Hey, warte mal. Hm, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das mit Mittagessen nicht ausgelassen. Ja. Was soll's? So, dann bleibt glaube ich nur eine Mission. Und dann können wir auch direkt weitermachen. Oder wir könnten weiternehmen, Quests machen. Ich habe irgendwie bei Uranai Baba habe ich so Erinnerungsdinger gekauft so also tipps damit die irgendwie angezeigt werden wo, äh, wo die auftauchen das noch irgendwas gesagt ey. So kann ich ja nicht einstellen natürlich wieder eine mission für jam ist klar ey. So, das ist aber gefährlich nahe da wo ich hin muss egal ich muss ja halt nach hause zurück ne? damit es weitergeht ich muss halt diese frau die in meine in mein Haus leben <lacht> äh, Bescheid, geben dass ich noch am Leben bin. Ich hoffe, wir können irgendwie Auto fahren. Irgendwann mal, ich meine, das ist ja, glaube ich, zu dem Zeitpunkt irgendwann passiert. Ne? So vor der Cyborg Saga, das glaube ich, zum Goku und Piccolo irgendwie Auto fahren gelernt haben. Ich weiß, es war ein Fehler, aber das war ein geiler Fehler. Hi, am schuh was geht oh, Hey am schuh was geht hier vor ich muss dir unbedingt was sagen ach ja wir haben eine saftige waschung für dich saftig kann man die essen nein was nein also ich meine auf eine gewisse weise schon <lacht> wir haben eine Ehren eine rückkehr zur erde vorbereitet eine feier für mich ja, wir haben alle so lange auf dich gewartet. Was wäre da besser als ein großes Miteinander bei einer Feier? Du kommst doch, oder? Oh, ja. Ein Netzstreit mit Freunden. Okay, ich bin dabei. Super. Okay, dann gehts zur Region beim luckerdorf in der östlichen Schlucht, wenn du soweit bist. Da findet die Feier statt. Warum ausgerechnet da? Die findet doch nicht etwa bei bulma statt? Nee, ich dachte, es wäre schon, sie mal woanders zu veranstalten. Hm, okay, dann sehen wir uns da. Klingt gut, Alter. Bis dann. Nämlich nicht Alter, Kumpel. Nämlich nicht Kumpel, Alter. Ah. Gut. Äh, dann gehen wir mal kurz. Kriegen wir auch noch hin. Ja, nee. Ich meine, natürlich kriegen wir halt noch hin. Ich will nur halt mit der Story weitermachen, weil... Ich bin schon gespannt, durch ich mein... Die Bilder da im Hintergrund an. schon die ganzen Cyborgs. Ach. Ich weiß übrigens bis heute immer noch nicht, wann die cyborg Saga wirklich angefangen hat. Die müsste ja eigentlich mit dem Auftauchen von Trunks angefangen haben, ne? Die Saga davor war ja die Freezer Saga, ne? Und, aber dazwischen kam ja noch ein Filler, ne? Aber wenn wir jetzt vom Manga ausgehen, ne? Also Freezer kam ja noch vor, ne? Also könnte ja noch Ende der Freezer Saga gewesen sein, vielleicht. Aber Trunks ist aufgetaucht, also könnte halt auch am Anfang der Zeitbox-Sage sein. Ja, aber ist auch egal. Ultreiliger Text der Kampfkunst. So und da ist das. So habe ich hier so Erinnerungsdinger. Ja. Ja, wenn man nach wenn man -Baba aufsucht, dann kann man ja so kaufen irgendwie. Hier. Oh, lecker, da kann man diese Erinnerungsdinger ja kaufen und also Informationen, wo die sich befinden. Und ich habe einfach alle aufgekauft in einigen Gebieten, wird wir hier auf die Karte sehen und damit wir hier leichter finden und so spart uns alles ein bisschen Zeit. Kostet nur 1000 Seni, die kriege ich locker wieder rein. Also ja, warum nicht? Hey Leute, da bist du ja so Wir haben auf dich gewartet. Wir haben uns zwar schon gesehen, aber wir sollten dich noch einmal in größeren Rahmen willkommen heißen. Doch, danke Leute. Wir können uns später noch unterhalten. Bringen wir die Party in Schwung. Es gibt ein leckeres Buffet. Toll, du bist die Beste, wohl mal Was? Hoppla, wie geht er? Du auch hier? Hm. Hätte nicht gedacht, dass er kommt. Ja, ich habe ihn mitgeschleppt, habe gesagt, sonst kommt er nicht zu Essen. Blöde Erdenfrau. Los jetzt, weniger reden, mehr Essen. Hauen wir rein am besten schwelgen zum und die anderen in erinnerung an ihren aufenthalt auf dem planeten namek ha, wisst ihr noch wie kling gestorben ist <lacht> sie reden über dende und den obersten guru und über den kampf gegen das kinde sonderkommando und freezer aber das ist noch nicht alles Sie sehr beeindruckend dass er einen super schocken wie freezer besiegt hat aber er konnte fliehen trotzdem bist du einfach unglaublich Son Goku. du ziehst immer diese krassen stanz ab gibt es irgendetwas, was du nicht kannst Super verwandlung du spielst jetzt wirklich in einer eigenen Liga. Ohne dich hätten wir Freeza nie besiegt, Zhangoku. Du bist der Hammer. Ich glaube, man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass zum jetzt der Stärkste im Universum ist. Ja, da kannst du recht haben. Das dulde ich nicht, verstanden? War gar nicht noch nur eine Sekunde zu glauben, du wärst der Beste, nur weil du zum Super sergeant werden kannst. Vegeta. Kämpft gegen mich, Kakarott sagen wir mal du bist wirklich der Stärkste, dann wäre ich doch die nummer eins wenn ich dich besiege ist das so ein problem wie geht da sei nicht so ein spaß war der aber okay vegeta, ich bin dabei so im ernst und beide tragen die beklopptesten outfits überhaupt <lacht> das wirst <merke ich> <lacht> du noch bauen kakaot vor allem Son Goku hat doch irgendwie von sich überhaupt nichts behauptet irgendwie so die anderen haben den noch alle da so. kannst du das vegeta boah. irgendwie voll die luft raus hier die schon wieder kämpfen mit vollem spaß für den kampf der irgendwann kommen wird aber schon viel aus ist wie geht ich nehme an ich, ich verwandle mich zurück wenn ich Mediki ausgehen, also ja, sollte vielleicht darauf achten, dass das nicht passiert. Ich will mal sehen, ich muss er gucken, wie er funktioniert. Okay, da ist noch im. Menschlichen Maßstab wieder herunter geht, also ich bin, weiß ich nicht. Vor allem, ist aber so bescheuert ne? hat, irgendwie, da du kannst dich ja auch verwandeln im Kampf. Und äh, Son Goku hatte irgendwie, weiß ich nicht, erst vier oder fünf Kai kaioken stufen so Kajoken 5 und dann. Dann konnte ich erst in Super Saiyajin verwandeln, so, nach fünf Verwandlungen. Und ja, Super Saiyajin hat halt Unmengen von Ki abgezogen, dann. Also gar nicht gelohnt, ey. Im Vergleich zum Beispiel wie Vegeta, wer weiß. Ich hatte nur eine Verwandlung an und dann war der Super Saiyajin, also, ja. Und aufgestiegen. ist so aus, gewinne ich diese Runde. Wir sind noch nicht fertig. Ich will eine Revanche, aber wow, du willst wirklich noch mal. Das reicht, ihr Schwachkopf. Ihr habt das ganze Essen geworfen. Ups, tut mir leid. Ihr die ganze Feier. Könnt ihr eure Differenzen nicht aus dem Weg haben, ohne hier alles zu verwüsten? Was ist das? Also sind b pedal robo -Walker, die meine Firma gerade entwickeln. Ihr beide euch unbedingt miteinander wissen müssen, dann macht doch ein Rennen damit sei ja nicht albern warum Sollten wir diese Apparate benutzen? Hey, das könnte lustig werden. Ich wette, dass ich euch mit so einem Schlag. Äh, ich wette, dass ich euch mit so einem schlage. Dann wäre ich auf gewisse Weise erstärkt stark Um mir so ein wohl gerne. Dann lasse ich mich mal in einen einsteigen. Lass mich mal in einen einsteigen. Ich würde auch gerne wissen, wie ich mich da schlage. Und dann, damit werden wir offenbar unsere. Hätten wir damit unser nächstes Fahrtspiel gefunden? Okay, Leute, lassen uns ein denkwürdiges Rennen veranstalten. Das erste, der erste bekommt von mir einen Spezialpreis. Allerdings im angemessenen Rahmen. Ich habe schließlich meine Grenzen. Ich jetzt seine Grenzen liegen aber wesentlich höher als das bei sonst irgendjemanden. Der Preis könnte also praktisch alles sein. Die Feier springt gerade alle Grenzen. Hm. Ha, ja, das machen wir wohl gerade. Okay, lass uns mit dem Rennen losgelegen. Und Krillin ist im Ziel gut gemacht, Klin. damit bist du zwischenzeitlich Erster. War wirklich Wahnsinn. Der Spezialpreis gehört so gut wie mir. sauber Arbeit, Krillin. Auch ist schneller. Jetzt kommt zum Goku. Jetzt auch keine Ahnung, wie man das Ding lenkt, aber ich werde es mal versuchen. Ja, mal los. Okay. Bei dem bipedal Robot Warcard rennst du gegen die Uhr, während du auf deinem Weg zum Ziel durch Kontrollpunkt läuft und springst. Pfeile weisen wir im Weg zum Ziel. Mein Springen oder Wer weiß, vielleicht ist ja ja soweit nützliche Abkürzungen. Okay, Mineralader. Was? Springen? Ich nehme an, Mineralader muss ich nicht machen. Also ich brauche eigentlich nur. Okay. Warum nicht? Okay. Das ist sehr komische Strecke, ja. sagen also So merkwürdig. Was? Das Rennen beginnt von vorn ja, Ich drücke alle Knöpfe wahrscheinlich schneller. <lacht> okay. sehr merkwürdige Steuerung ehrlich gesagt aber oh nein weiß ich nicht durch das Gefühl irgendwie wirklich schnell sein oder so. noch Mann okay uh. <lacht> Need for speed war ich da drin, fängt von neu an, wenn ich runterfalle. Springen, aussteigen, aber jetzt habe ich doch noch ein kleiner Zeitlimit. Ja, ich muss doch gar nicht da oben hinten. Ich kann einfach hier. Ach ja, ähm, da oben ist ein Kontrollpunkt oder was? Ja. Ja, kann ich noch mal neu versuchen, danke. Ja, voll kompliziert. Ey. Ja, nicht kompliziert, aber ich nehme an da oben das so ein Ding ja, okay, da ist ein Kontrollpunkt. Okay, ich wollte schon sagen, warum habe ich nur so wenig Zeit, ey. Kontrollpunkt 0 von 4, alles klar. Äh, äh, äh, äh, äh, äh. No, mich stört hat voll Also ein sehr dämlicher Sprung, als ja, ich vor ein die Power battles ey. Wo du nicht wirklich irgendwie Distanz weggelegt hast, wenn er gesprungen bis ich muss einfach nur nach oben gesprungen ja ja habe ich voll irgendwie an die ganzen mini aus kingdom Oh mein gott ehrlich ja, ja ich extra für den mr springen Ja, oh, wird mich schon so ein bisschen, dass ich im Moment. Oh. Alter, ehrlich? Geh weg. Hey, was ist das? Ja. Oh. Oh. Hey, was ist das denn, mein Drake? Aha, okay, ich glaube, diese Folge wird nicht mehr story relevant passieren, Und dann weiß ich jetzt doch was. Ich weiß, des Parts mache zwei Erinnerungsdinger suchen. Jetzt gedacht, hier diese Quest, die kriegen wir jetzt auch noch locker hin. Da können wir noch mit der Story weitermachen. Aber ich glaube, hier ist so ein kleiner Stolperstein gerade aufgetaucht. Na, zu weit. weg. Ja, ich gehe mal von hier aus. Runter vielleicht. So, wie ich treffe, da darf ich jetzt nicht wahr sein, ey. Boah. Also, wenn ich wenigstens schnell laufen würde, ne? äh, okay da, nicht erst eindruck von dem Spiel schon mal sehr kacke. Also, ne. warum muss ich an so einem bescheuerten Ort hier überhaupt also anstatt auf irgendwie so eine lange Straße oder so mit ein paar Hindernissen? Also, hey, ich muss so einen bekloppten Berg hochklettern. Er ne, ist auch voll kacke. Saurier, der hat mich auch irgendwie angehalten. Na ja gut. Gut, mal ganz vorsichtig eben durch die Gegend rennen. Springen. Okay. Also eigentlich nur zu den Checkpoints sind ne? Oh, ey. Okay. Die Steuerung ist so komisch, ey. Boah, ich dachte ich würde irgendwie. Nein! Da okay. ich tue überhaupt nicht nach vorne irgendwie springen. okay irgendwie kann nicht schneller fahren wird sehr toll finden wenn das ding schneller fahren könnte aber war ich verstehe ich nicht manchmal läuft er über einige steine und also willst auch nicht unbedingt springen für so eine kleines dinge weil hallo, oder lang weil irgendwie, weil nicht zehn, zehn Jahre dort bist, irgendwie am Boden bis ich habe nicht so viel Zeit mehr. Das Ziel. Oh Gott, ich dachte jetzt Fallunter. Okay, dass das nie wieder machen. <lacht> ich hoffe, ich muss nicht irgendwie so mal ein Minispiel oder irgendwie so machen, um irgendwas freizuschalten. Was geschafft, Songoku? Du bist schneller als Klin. Hey, hey, super. Es gibt's doch nicht. Kann ich dich denn niemals besiegen? Keine Angst, geliehen Der Mächtige am Schuh. wird ich rechnen Zeig ihm, aus welchen Holz bis bisher am Schuh. Oh, ja am Schuh ist dran. Vor euch steht der Sieger. Und am ist im Ziel. Oh, Yamschu, du warst wirklich schneller als Son Ja, ja, das war ich. Er hat ja auch vorher schon mal mit so einem Motorrad gefahren und so, ne? Sauber Arbeit, am Schuh. was soll ich sagen? Ich bin eben echt ein Profi. Und ein echter Profi. Aber das Rennen ist noch nicht vorbei. Der nächste könnte dann den Rekord noch schlagen. Hm, tja, stimmt wohl. Wer kommt denn jetzt wohl mal? Mal sehen. Jetzt müsste Vegeta dann sein. Ja, Vegeta. Fällt mir ein, ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen. Wie geht das abgedampft er meinte er hätte was besseres zu tun unglaublich so ein blöd mann okay wenn mir geht vergisst kommt jetzt piccolo ich passe bist du sicher okay okay dann bleibt noch mal sehen dann war's das. ich habe gewonnen oder nicht so schnell wolfs junge was uns vergessen Ach, ihr macht auch mit wir sind äh, sogar schon gefahren während ich während ihr euch unterhalten habt. was ihr seid schon fertig Hey, ja und pol hat die zeit gestoppt damit alles fair läuft und was haben die beiden für eine zeit pol ähm, sie waren wesentlich schneller als du am schuh was ja, aber ich wollte doch gewinnen keiner hat gesagt dass man nicht im team antreten darf ich habe die beste strecke gesucht damit -Long sich auf das fahren konzentrieren konnte Boah, seid echt gut <lacht> Tja, da jetzt keiner mehr kommt haben wir haben wohl mut und und gewonnen Klingt so. Juhu, ich frage ja noch Ungern, aber was wollt ihr für einen Preis? Das ist einfach. Wir wollen höchst... Oh, der Roboter wollte offenbar nichts Verwertes von euch hören und ist einfach in die Luft geflogen. Moment mal. Ihr habt eindeutig... Ach, wisst ihr was? Ich vergesse es. Aber sie haben eine krasse Zeit Zeitung. Es war genauso schockiert wie der Rest. Perverse Gedanken sind eine enorme Kraft, zumindest bei uns Menschen. So haben sie also gewonnen. Du bist ein wahrer wissensquelle am Schuh. Ist das Warten? schon an, ich wir nicht so was. Okay, Themenwechsel. Vielen Dank. Ja, ihr habt euch kein bisschen verändert. Das so natürlich haben wir uns verändert. Warum sollten wir uns nicht verändern? Ja, ich meine, denkt noch mal nach. Du bist jetzt zwar der stärkste im Universum, aber doch immer noch der Affe oder Son Goku. Immer noch der Affe oder. Der alte boah oder Songoko. Ja, das war echt schlimm, wenn du plötzlich anders zu uns wärst. Guter Punkt, weiß weiter du Song und wir bleiben wir, so soll es sein. Gut, ja, alles klar. Oh, die ganze dieses ganze Rede bei Veränderung erinnert mich an die Zeit, als du auf Namek den Körper mit Genio getauscht war. Mit jemanden den Körper getauscht? Ach ja, ich habe ich ganz vergessen. Das war krass. Und so beiden, alles zum Goku einen schöne Rückkehr. Da kriegen wir dadurch jetzt irgendwie diese Medaille von Genio oder was? Wir wollen wir sind für Mädchen. Verdammte Trottel. aufgestiegen So, jetzt haben wir unwichtige Sachen erledigt. Jetzt kann man trainieren. Ja, so gut. ja Jetzt noch mal extra weitermachen. Sind doof. Also, los gehen wir hier. Ein. Äh... Hab ich habe schon gesagt, dass ich die Dragon Balls auch gesammelt habe. Ich glaube, ja, ne? oder ne, weiß ich nicht. Ich hatte gehofft, dass ich dadurch Freezer wiederbeleben kann, damit wir dem wieder bekämpfen können und die ein Abzeichen bekommen oder so. Aber nö, anscheinend noch nicht. Und wenn ich mir das wünschen kann, dann habe ich schon mal die Dragon Balls. Also, ja, muss ich die nicht noch mal suchen. Ne? Das ist auch gut. Und Senny und wat, was weiß ich, was man alles bekommen kann. Das brauche ich alles nicht. Ah. Schildkröten Schule, Tutorial, Sankos und Krillins Training bei Muten Roshi Start in aller Herr -Gott aus früher Die beiden haben ein mörderisches Pensum zu bewältigen. morgens trainieren sie ihre Körper. Danach folgt der metaller Workout. Da er eher von seinen Fäusten als mit dem Kampf denkt, schafft es nicht bei der theoretischen Seite des Trainings mit zu ja, ne, Ja, irgendwie nichts gemacht. Mutmauschi, da gibt es irgendwelche Attacken, die ich noch lernen kann. ultimatives schere Stein Papier auf Level 40. Alles klar, muss noch nicht so Ding, äh, so, Dinger ist noch ein boom finde nicht gut in so dragon ball erinnerungen zu schwelgen schon sehr lange ja also ist ein campingplatz bis jetzt kam auch noch alles sachen ich mich nur erinnern konnte ja er irgendwie lesen geübt haben oder so, oder so weiß nur die irgendwie nicht was vorlesen mussten immer und weiß nicht er hat schon zum goku probleme gehabt und ja jetzt kam noch alle sachen die ich noch in erinnerung hatte viele gegner sind ja diese überall noch. und nirgendwo manchmal sogar zu dem zeit Wo ist da Irgendwo ja, an von ihr habe ich schon irgendwie, aber ich kann noch mal ansprechen. So zu sich, ja, ja, genau, das habe schon gesehen. Sogar die gemeine Hasenmafia, Songo, Bulma und Orangen gehen in die Stadt um drei anderer Kleidung und weitere vorher zu besorgen. Allerdings scheint bei ihren Eintreffen irgendwas nicht zu stimmen. Die Stadtbewohner fürchten sich vor Böhmers Häschen auf, dass sie sie fälschlich. Dass sie sie fälschlicherweise für ein Mitglied der Hasenmafia halten, die, die Stadt terrorisiert, so macht kurzen Prozess mit den einfachen Schlägern der Mafia. Allerdings rufen sie ihren Anführer, das Chaoten monster dann für Rasenmafia benutzt eine spezielle Kraft, um wohl in die eine Karte zu verwandeln. Okay, ich habe gerade gesagt, dass ich mich noch an alles erinnern kann, aber das habe ich glaube ich als Kind nie gesehen. Ja, mit der Hasenmafia irgendwann später habe ich das nur so gesehen. Ich habe eine von wenigen Folgen nicht verpasst haben von Ring Ball damals. Und Dragon Ball Z habe ich nur eine Folge damals, hat sie zum ersten Mal ausgeschaltet ist, verpasst. aber da gegen das Genio Sonderkommando, wo es Goku gegen Bata und Jace gekämpft hat. Und ja, das war wirklich die einzige Folge, die ich verpasst habe. In Dragon Ball damals, und ich meine, war noch irgendwo eine da. Ja, ich wollte drei, hatte drei oder so kaufen. Mein ball hat mit der Hasenmafia habe ich auch irgendwie nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Dann irgendwie soll es den hasen auf den Mond geschickt haben. Das ist halt irgendwie Trunks in der Bridge, irgendwie von zum Gokus Abenteuern erzählt hat. Ja, als Son Goku so alt war wie du, hat er schon einer mehr erlegt viele Dämonen sieht und einen Hasen auf dem Mond geschickt. Hast du das letzte gerade erfunden? So. Hier habe ich das bestimmt verpasst. Wir müssen irgendwie zu bestimmten Zeiten erst voran nämlich ich mich an. Milch dank der schule Da kann ich mich erinnern, aber ja, Training. Da muss nämlich Milch ausliefern. Nicht so Bäume hin und her laufen und so. Nachdem sie gerade erst mit dem Training bei muten Roshi begonnen hat, hat Songoku und Krillin erste Aufgabe nichts mit Kampfkunst zu tun, sondern besteht darin, Milch auszuliefern. Die beiden können keine Fahrzeuge nutzen, sondern müssen stattdessen springen, im Zickzack laufen, lange Treppen hinaufsteigen und Flüsse überqueren. Obwohl der Training gerade erst begonnen hat, sind sie verständlicherweise erschöpft. Allerdings warten auf sie noch anstrengendere Übungen. Hey. Ja, deswegen sollte ich vielleicht warten bis zum Goku nicht zum hoch wieder steuer damit ich soll ich mich bei ihr gucken dafür braucht man irgendwie ein fahrzeug Ich habe mal einen so einen typen angesprochen und der meinte ich brauchte ein fahrzeug wir fahren die auto wenn du mitmischen mischen willst besorgt ist erst einen wagen dann habe ich jetzt überhaupt Okay, Na, was ja, der Luftzug der sieht zufällig so aus. Oh. Pff. Okay, okay, Gott. Also, ja, äh, wir tun mal hier. Habe ich glaube ich kann ja auch ich kann noch mal hier nachgucken. Vielleicht ist jetzt mit Son Goku ihr was gespannt. Also, Story. ich möchte jetzt nicht mehr das Story weiter irgendwie machen oder so. Außer es kommt dann mit dem Outfahren als nächstes, da wäre gut. Also, einzige Fehler, weißt du, Dragon Ball Z hat wenig Fehler, ne? aber die, diese drin haben, sind sogar halbwegs das habe. So, das wir mit dir reden. Ah, boom. Ich habe sogar noch nicht alles hier, so dann muss ich 1000 Sendi bezahlen. Und dann werden die auf der karte markieren Und dann kann ich einfach hingehen statt die suchen zu müssen. das ist auch schön oder noch einfach was da habe ich ja schon mal alles hier ne? da war ich glaube ich noch mit zum oder piccolo unterwegs ne? so, jetzt hat er ja nichts mehr gut ja da macht es ein bisschen einfacher so also, würde ich sagen da war ich definitiv schon also ja die sind definitiv <lacht> erst später am spawn Also ja, hier war ich, hier war ich definitiv schon mal vorher. Ja, die scheinen erst so storymäßig erst aufzutauchen später. ich wollte schon wieder gesagt hier, ich wollte Dinger einsammeln. Was hat denn hier? Das ist ein Gegenschlag. Ne? Kompass. Durch die Beprüfung der Dunkelheit. Es gibt nur eine Möglichkeit, die tiefen Songoku schlimmer Kraft zu wecken und Dämonenkönig Piccolo zu besiegen. Ultraheiliges Wasser, das echte. Und das ultraheilige Wasser zu halten, stoßen Songoku und Yashiro tief in die Höhlen am Ende eines Eisdaubrins weit im Norden vor. Nachdem er die Prüfung der Dunkelheit abgeschlossen hat, kann goku schließlich das ultraheilige Wasser trinken. Allerdings weiß ich, das Wasser als Gift, dass Personen nur dann kraftfrei, wenn sie eine mächtige Wirkung standhalten können. Jetzt tut er einfach so runter. Schlingen als wäre nichts, ne? Sowieso Energy Drink für den jetzt. So, da. Ne, ne Ich hoffe, wir müssen nicht irgendwie, weiß nicht, um irgendwas Besonderes zu bekommen, irgendwie mit diesen roboter mal durch hier laufen weil er doch voll nervt und anzüglich Anzügliche an Olong als zum Goku und Bulma in den Dorf eintreffen, in dem sich der nächste Dragon Ball findet, haben sich alle Dorfwohner in ihren Häusern verbarrikadiert. Sie verstecken sich vor dem als Long was du das sie verstecken sich vor dem als Long bekannten Gestalt Monster, das angeblich junge Frauen entführt und diejenigen mit dem Tod bedroht, die es davon abhalten wollen. Böhmer bietet an, dass sich zum Goku um Olong kümmert, wenn sie dafür den Dragon Ball erhält klar. So. Na, da waren wir ja schon mal, ne? Capsule Corporation. Können wir hier ausschalten das ist ja ein neues Gebiet, oder? Nein, kam aus ich muss mal, ich muss mal wissen, wo Ora Baba in dem Gebiet ist. Will das glaube ich ein bisschen einfacher machen, ne? Aber wir können bei der Schildkrötenschule ja noch belohnung abholen, haben bestimmt wieder dutzende Dinge davon erledigt. Ne? Ja, muss jetzt aber auch nicht unbedingt sein, ne? aber an dem Part gleich und weitermachen. Äh, warte mal, da habe ich mal Pinks gesehen. Irgendwas da drin. Ne? unsere community ist die komme auch leveln penguin tolles buch verwachsene so du geht mit zeugs no, das ist alles okay aber nein, Papa, wo bist du sind bestimmt irgendwie und erinnerungen unter wasser oder so versteckt ne? also auch. Gott ich dachte, da wäre irgendwann sehr fettes, ein riesengroßer Kiva. Wo ist die alte? Da, wo dieses eine Dorf ist, ne? Da kommt auch her, weil das da. Ich meine, sind einfach nur so campinglager ne? Da wollte ich eigentlich nicht gar nicht hin. schön. goldener Leopops Fisch. Doch gott! Hey da, habe ich so eine gesehen. Porunga. Und hey, ich habe es auch von allein gefunden. Hier, guck mal da. Er ist aus guten Grund Mutun und Killi beginnen schließlich mit ihren richtigen training bei Mutun Oshi. ist jedoch von Anfang an überwältigt, wie anstrengend es ist. und was behauptet, ihre nächste Aufgabe relativ einfach. zwei 22 kilo schwer panzer vor Danach teilt er Son Goku und Killi mit, dass sie ihre Übung ab morgen mit den schweren Panzer auf den Rücken absolvieren müssen. Oh, das frage ich mich ja bis heute noch ne, ob so was wirklich so in echten leben irgendwie passiert wenn du irgendwie also mit gewichten durch die gegend läuft ne? ob er dann wirklich irgendwie weiß nicht kräftiger dadurch wirst. Ja, Rock Lee bei Naruto. Zum Beispiel. Muss ich mal kurz da hingehen wird wirklich irgendwie hilft, wenn er irgendwie weiß, nicht Gewichte trägt und damit irgendwie... Das ist ja sogar... wirklich irgendwie helfen soll, Ich denke mir einfach, du machst ja einfach nur die Knochen kaputt damit. Weil, stell dir mal vor, du läufst, jeden Tag mit so einem 20 kilo schweren Panzer hier durch die Gegend. Ja, machst du einen Rücken mit voll den er dann auf Feuer, statt irgendwie, weil nicht, stärker zu machen. Weil, das hast ja schon mit, weiß nicht, 40 irgendwie Rückenprobleme und kannst nicht mal laufen oder was weiß ich. Ey. So stelle ich mir das vor. Wenn ich vorstellt dass das gesund ist. Verkuppelt ein auf Leben. Ich sorge für. In irgendeinem Gebiet habe ich noch irgendwie so Erinnerungsdinger gekauft. Hier war das auch nicht dreck, oh aber war irgendwo hier. Da ne? sollten wir mal notieren, irgendwie, wo ich schon alle habe nicht okay war schon alle so ich würde sagen danach war es halt auch für diesen part da wir müssen jetzt hier nicht noch weil nicht herauszögern und so wenn wir mal irgendwie so notieren und so welchen gebiet schon alle habt damit ich da nicht immer umsonst den rennen und so und ja ich sage 45 minuten reicht doch mein gott aber noch ein bisschen content hier reingebracht ne? So haben wir ja schon long erscheint aber ich will mir höchstens wünschen die viel auf trufe stiehlt Goku und seinen freunden die dragon balls und kann schließlich schon rufen Aufs Traum von der Weltwirtschaft steht kurz vor der Erfüllung. Plötzlich springt Olong dabei und nennt seinen Wunsch, bevor Pilaf die Gelegenheit hat, seine eigenen äh, zu Ende auszusprechen. Olongs Egoismus und seine Verdrehtheit rettet schließlich die Welt. Na, du sagst nicht, dass er sich ein Höschen gewünscht hat. War nicht so, so, dass in der japanischen Version, dass ich irgendwie Bullmas Höschen nur so gewünscht hat. also weiß ja gar nicht mehr haben sie auch irgendwie so ein witz gemacht denn wenn hat abridged. er bricht nicht mal hat irgendwie so ein hintergrund ja und ich würde sagen das war's für diese folge in der nächsten folge guck mal wie es weitergeht. ich habe so ein gefühl entweder fahren wir auto in der nächsten folge oder die cyborg Saga geht schon los so oder so wir haben wir werden die Story fortsetzen, außer ich sehe jetzt hier noch irgendwie noch eine Story aufploppen. Ne? gut. Alles abgeschlossen und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe euch hat der Bad Ja, das doch bitte ein Like, ein Abo, oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.